Die Stadt Augsburg installiert sie gerade und viele Behörden und Unternehmen tun es uns gleich. Der Abbiegeassistent in Lkw soll für mehr Sicherheit im Verkehr sorgen. Der AWS rüstet in den nächsten Wochen seine Fahrzeuge mit Abbiegeassistenten aus, die dazu beitragen, dass es eine größere Sicherheit für die Radfahrerinnen und Radfahrer gibt, weil die eben nicht mehr im toten Winkel verschwinden, sondern von den Fahrern wahrgenommen werden. Und für all diejenigen, die zeigen wollen, dass sie eben dieses sichere System in ihren Fahrzeugen installiert haben, gibt es diesen Aufkleber, den man auf der Homepage der Stadt Augsburg bestellen kann, um zu zeigen, wir sorgen auch heute schon für Sicherheit im Verkehr.